Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Hauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Nachdem wir jetzt im letzten Beitrag uns die allgemeine Lösung der homogenen, Wechselgleichung mit, äh, der homogenen Wellengleichung mit Anfangsbedingungen angeschaut haben, werden wir uns heute nochmal mit zwei ganz zentralen Größen beschäftigen, nämlich mit Energie und Impuls der elektromagnetischen Welle. Das wird relativ schnell gehen, weil wir tatsächlich äh, das alles im Wesentlichen schon vorbereitet haben und äh, im Grunde genommen nur in die Formeln einsetzen müssen. Wir werden aber am Ende darauf stoßen, dass wir durch die Betrachtung von Energie und Impuls ähm, einen Ausblick bekommen ähm, auf, den, auf die Zusammenhänge der klassischen Feldtheorie mit anderen Theorien ähm, und äh, auf diese Art und Weise auch so ein bisschen über den Tellerrand des Ganzen hinausschauen. Gut, wir fangen also an mit der äh, Energiedichte und äh, ja, ich habe schon gesagt, wir betrachten hierbei ebene Wellen, äh, die hier nochmal hingeschrieben, so hingeschrieben sind, so wie wir das bisher kennen. Und äh, natürlich wissen wir, dass die Verkopplung der Maxwell-Gleichungen E und B äh, nicht unabhängig voneinander sind. Das heißt, wir können beispielsweise B durch e ausdrücken äh, äh, über eine Beziehung, wie sie hier steht. Hier kommt nochmal zum Ausdruck, dass e, b und k ein orthogonales Rechtssystem bilden. Auch die Beträge, die, die Beträge der Amplituden von E und B hängen zusammen, und zwar über 1 durch Vc quadrat. Und Vc war die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ebenenwelle in dem entsprechenden Medium. Das ist 1 durch Wurzel Epsilon mal μ. Und die, bei Wellen ist es ja so, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium auch gleich der Phasengeschwindigkeit ist. Und die Phasengeschwindigkeit ist Omega durch K, sodass wir diese Beziehung hier ähm, auch haben. Und ähm, ja, im Abschnitt über beliebig veränderliche Felder und dort das Kapitel über die Energieerhaltung, dort haben wir den komplexen point Satz eingeführt bei harmonischer Zeitabhängigkeit und eben dem Zusammenhang auch ähm, die Energiedichte ähm, kennengelernt, genauer gesagt die mittlere Energiedichte, weil bei harmonischen Größen nimmt man dann eben den Mittelwert über eine Periodendauer und äh, diese äh, mittlere Energiedichte teilt sich auf in einen elektrischen Anteil und in einen magnetischen Anteil Es ist insgesamt eben so gegeben, dass es ein Viertel mal der Realteil von H0 mal B0 Stern plus E0 mal D0 Stern ist. Und äh, ja, wir können uns die im Falle der elektromagnetischen Welle natürlich jetzt problemlos den, die Einzelanteile anschauen. Wir sehen, dass der elektrische Anteil dann eben nur ein Viertel Realteil E mal D Sternchen ist. Und über die Materialbeziehung von E und D können wir das auch ausdrücken als ein Viertel Epsilon mal E0 Betrag zum Quadrat. Ganz ähnlich sieht das für den magnetischen Anteil aus. Da bekommt man eben zunächst mal einen Ausdruck ein Viertel mal 1 durch µ b0 Quadrat und wegen der Verknüpfung von e0 Quadrat und b0 Quadrat über ja, letztendlich 1 durch Wurzel Epsilon μ kann man das zusammenführen und eben auch ausdrücken durch e 0 und stellt dann fest, dass elektrischer und magnetischer Anteil der Welle den gleichen Anteil an Energiedichte oder an Energie ähm, enthalten und somit können wir auch äh, die elektromagnetische Energie im Mittel Einfach als das Doppelte dieser Einzelbeiträge äh, schreiben. Also entweder als 1/2 epsilon mal e0 Quadrat oder als 1 halb 1 durch μ b0. Quadrat. Ja, kommen wir zur äh, Energieflussdichte äh, oder auch der pointingsche Vektor. Ähm, ähm, auch den hatten wir in dem schon angesprochenen Kapitel kennengelernt ähm, und er ist hier nochmal hingeschrieben. Er ist im Allgemeinen also ein halb mal der Realteil von E0 kreuz H0 Stern und das H0 können wir natürlich umschreiben auf ein B0, da kommt ein Faktor 1 durch mü rein und äh, das B mit der Beziehung der letzten Seite wieder auf E. Da bekommen wir dann nochmal einen Faktor 1 durch Omega und dann eben K kreuz E0 und der Stern kommt von dem H0 Stern. Ja, jetzt haben wir hier ein doppeltes Kreuzprodukt. Das können wir aber auflösen. Das gibt also K mal das Skalarprodukt von E0 und E0 Stern, das ist nichts anderes als K mal E0 Quadrat. Und zum zweiten bekommen wir noch einen Beitrag E0 Sternchen mal E0 Skalar multipliziert mit K. Das ist dieser Teil hier, der wird davon abgezogen. Und ja, jetzt erinnern wir uns daran, wir haben es ja mit einer ebenen Welle zu tun. Eine ebene Welle ist eine TEM-Welle, das heißt insbesondere E ist transversal zur Ausbreitungsrichtung K, also ist E0 skalar multipliziert mit K0, sodass dieser zweite Beitrag hier einfach wegfällt. 1 durch Omega hier vorne können wir über die bekannten Beziehungen auch über äh, Wurzel epsilon mu und k ähm, ausdrücken. Das ist hier nochmal hingeschrieben, ähm, sodass wir dann äh, verschiedene Arten bekommen, wie wir den Pointing-Vektor, also die Energieflussdichte hinschreiben können. Ähm, einmal als ein halb Wurzel epsilon mu e0 quadrat. K-Vektor durch K, was ja nichts anderes ist als Einheitsvektor in K-Richtung. Und ähm, ähm, ähm, ähm, äh, das können wir auch ausdrücken als äh, Phasengeschwindigkeit. Genauso könnten Sie auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium und auch die Gruppengeschwindigkeit nehmen, weil alle diese drei Geschwindigkeiten sind bei ebenen Wellen ja identisch. Also Geschwindigkeit mal mittlere elektromagnetische Energiedichte und das einfach aus in Ausbreitungsrichtung K. Und äh, im Beitrag über Kugelwellen äh, haben wir auch die Wellenimpedanz Z eingeführt. Äh, das ist nämlich gerade hier vorne äh, dieser Faktor Wurzel Epsilon durch μ und äh, ja, beziehungsweise das ist 1 durch Z äh, und wenn wir das einsetzen, bekommen wir auch diese Beziehung, die wieder so ein bisschen erinnert an das, was wir vielleicht in Grundlagen Elektrotechnik gelernt haben. Hier steht ja dann sowas wie U² durch Gesamtwiderstand und das eine Halb ähm, naja, das äh, hängt einfach damit zusammen, dass wir hier eben ja, ähm, Amplituden betrachten und keine Effektivwerte. Also eine Formel, die wieder ganz ähnlich aussieht wie in den ähm, Grundlagen. Insbesondere sehen wir aber vielleicht am besten an dieser Form hier, ähm, dass wir hier einen Energietransport haben, eine Energieflussdichte mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit. In Richtung der Ausbreitungsrichtung. Die Energie wird also entlang der Ausbreitungsrichtung der Welle mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der ebenen Welle transportiert. Gut, ähm, kommen wir als nächstes zum Impuls bzw. zur Impulsdichte die haben wir eingeführt im Beitrag beliebig veränderliche Felder Impulserhaltung und dort hatten wir gesehen, dass die elektromagnetische Impulsdichte PVEM gegeben ist als epsilon mal mu mal der pointing Vektor Sie erinnern sich daran, ähm, wir hatten damals schon gesagt, das ist die zweite Bedeutung, die dem Pointing-Vektor zukommt. Er ist nicht nur bei der Energieerhaltung im pointing Satz äh, eigentlich in Form von divergenz S enthalten, sondern hier und dann auch in der Impulserhaltung ähm, nochmal selber als äh, Pointing-Vektor enthalten. Ja, und äh, äh, jetzt können wir das natürlich äh, entsprechend umschreiben. Wir wissen, was der Pointing-Vektor ist. Der ist hier nochmal hingeschrieben. Äh, und Epsilon äh, mal μ können wir auch schreiben als 1 durch äh, Ausbre Ausbreitungsgeschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn wir wieder äh, uns zugute machen, dass diese Geschwindigkeiten ja hier in Wirklichkeit gleich sind, können wir das rauskürzen und schreiben als 1 durch Vc elektromagnetische Energiedichte in Ausbreitungsrichtung der Welle. Also auch der Impuls wird in Ausbreitungsrichtung der Welle übertragen. Ich hatte es damals bei der, beim Impuls des Feldes schon gesagt, das ist für den einen oder anderen vielleicht immer noch so ein bisschen überraschend, dass das elektromagnetische Feld einen Impuls hat. Aber hier steht es nochmal ganz explizit, wie er sich eben im Falle einer elektromagnetischen Welle ähm, berechnet. Und diese Beziehung ähm, ist tatsächlich wirklich extrem fundamental. Und das wird klar, ähm, wenn man ähm, ein wenig spezielle Relativitätstheorie gemacht hat. Und ähm, im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie, da findet man nämlich eine sehr allgemeine Energieimpulsgleichung für das Vakuum. Für das Vakuum, also für den Fall Vc gleich der Lichtgeschwindigkeit. Und diese allgemeine Energieimpulsgleichung, ähm, die schreibt sich so, Energie zum Quadrat minus Lichtgeschwindigkeit Quadrat, Impuls zum Quadrat ist gleich Masse Quadrat mal Lichtgeschwindigkeit hoch 4. Am bekanntesten ist diese Gleichung wahrscheinlich im Falle äh, der ruhenden Masse, dann ist nämlich der Impuls 0, äh, ähm, ähm, und äh, dann bleibt dann kann man die Wurzel ziehen auf beiden Seiten und dann bleibt einfach die Beziehung übrig W, also Energie ist gleich mc Quadrat. Diese Gleichung, meistens geschrieben als E gleich Quadrat, die wird häufig angeführt als die bekannteste physikalische Gleichung der Welt. Und es ist sicherlich eine extrem bedeutende physikalische Gleichung, wobei ich sagen würde, dass die allgemeine Beziehung natürlich bedeutender ist als dieser Spezialfall der ruhenden Masse. Und ähm, man kann aber natürlich genauso, wie man sagen kann, die als Spezialfall die ruhende Masse betrachtet, kann man natürlich auch den Spezialfall betrachten, was ist denn, wenn das Partikel, das Teilchen, keine Masse hätte. Also ein masseloses Teilchen, auch wenn das vielleicht schwer vorzustellen ist, kann man das ja machen. Und für masselose Teilchen ergibt sich ja hier eine Beziehung W gleich C mal P. Und wenn Sie hier das, die Geschwindigkeit auf die andere Seite bringen, dann sehen Sie, dass das genau die Beziehung ist, die wir hier oben hatten. Hier als Dichte hingeschrieben, hier als integrale Beziehung. Aber ansonsten ist das vollkommen identisch, diese Beziehung. Das heißt, wenn man das zusammenbringen will, die beiden äh, äh, Beziehungen... Und ich hatte ja ein paar Mal schon gesagt, die elektromagnetische Feldtheorie ist eine relativistische Theorie. Sie ist sogar schon eine relativistische Theorie gewesen, bevor man überhaupt wusste, dass es sowas wie spezielle Relativitätstheorie gibt, weil sie älter ist als die spezielle Relativitätstheorie. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, Einstein hat die spezielle Relativitätstheorie Entwickelt, um scheinbare Widersprüche in der klassischen Feldtheorie zu lösen. Das erste Paper zur speziellen Relativitätstheorie, da geht es tatsächlich um bewegte Ladungen. Und von daher gehören diese beiden Gleichungen wirklich aufs Engste zusammen. Und naja, dass das zusammenpasst, wenn man ein masseloses Teilchen hätte, das führt uns tatsächlich dann auf den Welle-Teilchen-Dualismus, wo man ähm, einer eine Energieeinheit äh, eines, äh, einer Welle tatsächlich ein masseloses Teilchen zuordnet. Das ist dann das sogenannte Photon. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist das denn, muss man das machen? Ist das äh, überhaupt notwendig, dass man ein solches Photon einführt? Naja, man hat tatsächlich noch keine bessere Lösung gefunden als den Welt teilchen dualismus weil es gibt ähm, Effekte. Der bekannteste ist sicherlich der photoelektrische Effekt den man im Wellenbild einfach nicht erklären kann. Photoelektrischer Effekt heißt, Sie nehmen eine Metallplatte und bestrahlen die mit einem elektromagnetischen Feld und dann sehen Sie, dass ab einer bestimmten Frequenz und das heißt dann im Bild der Photonen ab einer bestimmten Energie Elektronen aus dem Glas, aus der, aus der Metallplatte rausgelöst werden, vorher aber nicht. Und im Wellenbild würde man verstehen, wenn es von der Ident, von der Intensität der Welle, also von der Amplitude der Welle, abhängt, wann ein Elektron rausgelöst werden kann oder nicht. Aber im Wellenbild kann man nicht erklären, warum das von der Frequenz abhängig ist und das kann man aber wiederum sehr schön im, Bild, äh, im Teilchenbild der, äh, äh, des Lichtes machen, weil man dann dem Photon eine äh, Energie zuordnen kann, die äh, proportional zur Frequenz ist. Also Welle-Teilchen-Dialismus, Dualismus ist eine Sache, auf, das, auf die wir hier gestoßen werden. Und der photoelektrische Effekt, da führen wir eben tatsächlich ein Quant ein. Das Photon ist nichts anderes als das Quant der elektromagnetischen Welle. Das führt uns also letztendlich dann eben auch in die Quantenmechanik. Der photoelektrische Effekt ist auch eigentlich der Ausgangspunkt für die Quantenmechanik gewesen. Und bei der Quantenmechanik stellt man aber leider fest, sie ist nicht äh, Lorenz invariant sie ist nicht kompatibel mit der speziellen Relativitätstheorie, was wiederum dazu führt, dass man relativistische Quantenfeldtheorien äh, gesucht und auch gefunden hat. Und äh, die Analogie zur klassischen Feldtheorie ist dann eben die Quantenelektrodynamik, die äh, kompatibel ist mit der Quantenmechanik, und auch ähm, eine experimentell gut bestätigte ähm, äh, Theorie für die elektromagnetische Wellen, äh, Wechselwirkung äh, darstellt. Also mit der Quantenfeldtheorie haben wir eine gute Theorie der elektromagnetischen Wechselwirkung, die dann auch ähm, äh, eine Quantentheorie ist und die auch äh, Lorenz-Invariant ist. Also Sie sehen an dieser Stelle, dass uns die Betrachtung von Energie und Impuls, obwohl es einfach nur das Einsetzen in ein paar Formeln war, konzeptionell hier tatsächlich nochmal ein ganzes Stückchen weiterbringt. Und deswegen wollte ich das auch gerne in einen eigenen Beitrag packen. Gut, aber das äh, soll es jetzt eben dann für diesen Beitrag auch äh, gewesen sein, sodass wir zum Ende kommen. Und wie immer äh, danke ich Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und verweise Sie auf die Webseite für weitere Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.